Barbara, mein Kind sagt, dass es YouTuber werden möchte. Soll ich das erlauben? Hm, wenn ich Kinder heute bei Workshops frage, was sie später mal werden möchten, dann höre ich das häufig. YouTuber. Denn YouTuber sind bei den Kindern heute die eigentlichen Stars. Und dafür braucht es Können, Kreativität und Durchhaltevermögen. Und das sind Dinge, die wir als Eltern ja eigentlich sehr schätzen. Erlauben sollte man es aber nur, wenn die Kinder in der Lage sind, diese drei Dinge zu beachten. Die Privatsphäre zu schützen, die Urheberrechte zu beachten und niemanden ungefragt zu veröffentlichen. Als YouTuber ist man ja eigentlich genau zu erkennen, wie können da Kinder bitte ihre Privatsphäre schützen? Beispielsweise, indem man über die Kanalbeschreibung und die Videos selbst keine Rückschlüsse auf den Wohnort ziehen kann und die Nicknames sollten keinen Hinweis auf das Alter geben. Außerdem ist es vor allem bei den Jüngeren wichtig, dass die YouTuberinnen nicht zu so freizügig sind. Beachten müssen die Kinder auch, dass sie sich nicht durch ihre Beiträge selbst lächerlich machen. Und äh, was ist bei den Urheberrechten wichtig? Nur selbstgemachte Bilder und Musik verwenden. Wenn das nicht geht, dann bei den Urhebern nachfragen oder Inhalte mit einer Creative Commons-Lizenz nutzen. Auch kann es bei Coverversionen zu Urheberrechtsverletzungen kommen, für die man abgemahnt werden kann. Gilt das auch bei diesen, bei diesen Spielvideos? Du meinst die sogenannten Let's Play-Videos? Ja. Im Prinzip gilt das auch hier. In der Praxis sehen die Spielehersteller das eher als Werbung und unternehmen nichts dagegen. Und was ist, wenn man andere Personen filmt? Da muss man das Recht am eigenen Bild beachten. Also am besten immer die betroffenen Personen um Zustimmung fragen. Daher gilt im Prinzip auch Finger weg von den Pranks. Pranks, das sind Videos ähnlich wie die versteckte Kamera, wo man sich eigentlich über jemanden anderen lustig macht. Auch darf man nicht an allen Orten filmen, manchmal braucht man eine Drehgenehmigung. Und nicht vergessen, wenn sich jemand beschwert, dann das Video unbedingt löschen. Ich verstehe. Aufgefallen ist mir noch, dass wenn mein Kind Videos macht, dass es dann plötzlich ganz anders spricht, nämlich so komisch Hochdeutsch. Ja, das ist wirklich auffällig. Unsere österreichischen YouTuber und YouTuberinnen achten bei ihrer Sprache immer sehr genau darauf, dass sie auch im deutschsprachigen Ausland gut verstanden werden. Erstaunlich, wie anpassungs- und lernfähig unsere Kinder hier sind!